Okay, wir sind da. Sind wir hier in der Dance Crew? Ja, das hier ist der... Ah, Flug ich kann nicht raus. Jetzt. Das ist der, das ist der Vater. zu dancen! Yeah! Oh, ich höre schon Musik. Komm, die komm, rein. Oh, komm rein, komm okay. okay. rein. Ah. Ich, ich bezahle, okay. Mami, Mami. Okay, okay, komm. Okay, sollen wir hier mal unsere Waffen ablegen oder? Äh, nee, kann nicht mitnehmen. Das darf jemand wissen. Mit, mit, mit dem Money, ähm, komm. Okay, danke, komm. Mr. Ähm, Roboter. Wieso sind ich sie bin da jetzt erschreckt? Haben sie Angst? Komm, ja, komm, ich bin ja, jetzt wütend. Jetzt ja, ich geh raus können wir es Ja. Okay, wir sind im Mittelpunkt! Yeah. Cool! Aber weißt du, wie man besser tanzt? Ich habe lieber einen Upgrade dabei. Das nennt sich laut money! Damit macht man race ich kann auch tanzen ist das der, wie hieß der Tanzen? Warte, warte, warte, die Musik hat aufgehört Hä, was? Ja, war, war unser Swag zu doll war die, die die, Jukebox hat sich ausgehalten, unser Swag war zu auf von 1.000 Oh, ich schaue jetzt mit Aha oh, Na, nee, nicht einfach irgendwas machen Soundcloud, oh, was ist das denn? Was warte, haben haben Sie, warte, warte, keine Sorge Ich kann der das hier. Was haben die denn da alles? Ich kann das, ich kann das Ah, nein. Okay. Komm her. Also, wen haben wir denn hier? Wir haben. Hallo, Yoda. Was machst du denn hier? Oh. Aha. Sehr interessant. Okay. Mr. Steve aus der Buchhandlung. Was machst du im Video? sollte eine Pistole. Ach, die ja. redet. Okay, ist okay. Mr. Einkraft. Ich gehe mal, geh mal zu Park. Ja, Kartenstein. Sie? Egal, ich nenne dich Dr. Krakenstein. Wo? Oh. Was machen Sie hier? Studieren Sie das Teilchen? Ach, Sie studieren das... Ähm, ähm... Wie heißt das von Michael Jackson? Ich hab den Namen vergessen. Moonwalk, genau. Die studieren in Moonwalk, oder... So sieht es zumindest aus, wenn Sie hey. wirklich Okay. Nein, ich hab dir. Ah, ich wollte mehr. Nicht, nicht alles. Das muss ich nämlich bezahlen. Ja, nimm die hier auch ein. Hey, hey, So ja Glibberschleim! Kriegen wir, kriegen wir mehr? Ja. Ja? Okay. Ja. ja, hier, ich hab doch hier. Hab das. Nicht, nicht noch mehr, nicht, nicht alles. So, okay, okay. Oh, was haben wir denn hier? Ein, Mo ein Moment, ein ja, Moment, mal, geh mal, geh mal bitte weg. Ähm, komm ähm, Ich hoffe, der ist jetzt Was mach was machst du, hier, Eggman. Ja, der Couch ist irgendwas, irgendwie so ein ungeziefer, ja, warte. Nein, das... Lass lass ich das mal kurz. Ja, okay, dann sch schweben sie halt, es ist Lass oh, ihn äh... in Ruhe, der hat gerade seine seine ich muss hier was also unter eine, der Kiste. Der hat gerade seine Tage, okay? Der hat gerade seine Tage. Lass mich mal reden. Also ich habe mir nur kurz, kurz was in der Kiste versteckt. Okay, komm. Ähm, Wie haben wir denn hier noch so? Vielleicht kennen wir welche. Ja. Oh. Okay. okay ähm. äh. Tun wir so, als hätten wir das nie gesehen. Ja. Oh. Hi. Hi. Bist du der Weihnachtsmann? Ich meine Geschenke früher. Da antwortet mir nicht. Halt nicht. Wer seid ihr? Oh, warte mal. Ich glaube, wir sind ähm Okay. Wer seid ihr? Ihr seid komisch. Ah, was war das? Hm. Äh ist ja hab Was haben wir gemacht. hier? Oh, seid ihr die Five Nights at Freddy's Group? Nee, kann nicht sein, weil Schika hat so so ein Grafikbacken. Na, was will der jetzt? Niemand. Hm. noch niemanden. noch niemanden. Nochmal niemanden. niemanden. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen tanzen, ja. oder? Mit der geilen ja. Mucke. Mit dem geilen YouTube-Link hier. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <lacht> hey! Warte, warte, ich warte, so? hörst du das auch? du das warte, warte, warte kurz. Warte, warte, die Musik übertönen das, Ich mach... Okay, macht keinen Aufruhr, nur wir haben's gehört, okay? Ähm, warte, warte. Leute, es ist, ähm, alles okay. Ja, ich da, es ist alles okay. Und jeder, ähm, alles okay, okay? So. Ich, ich war ein Monster. Warte. Ähm... Um, der ist, ist gerade Chef, da kann ich ja eh ein bisschen Bier klauen. Ähm... Hä, was, was? Ah, du, und? Du hast es, ähm, nicht gesehen. Du Nein. Hast es, du hast es nicht gesehen, okay, Mann? Nein. Ja? Nein. Gut, gut, gut. Ich, ich komme äh, Das ist alles gut. Äh, ich muss nicht nach... Ist hier irgendwo So, ist Ah, ich gehe schon ist okay. Nicht ja, so, so ich nicht vielleicht erstmal eine, eine Waffe raus. Brechen, die, wollen, die wollen, Ich habe hier die wollen ich habe eine Pistole. Die ich Geld hier für eine Pistole für ich. Oh, die ist aber geil. Oh, was hab ich alles oh, warte, warte, warte. Oh. Ah, die will ich benutzen. Die oh. ja. warte, warte, wie warte. Schießt die schießt. ich, vielleicht mal noch reden. Okay, okay, okay, okay, okay, Was habe ich noch für eine Waffe bekommen? Nur die Waffe. Cool. Fuckbau. Scheiße! Okay, jetzt ja. direkt. Komm, wir benutzen sie. Das ist meine einzige Waffe. Meine einzige nach meiner mhm. ich Geh nicht in meinen Weg, okay? Ich geh nicht mal mit oh, Mountain Dew. Ah. Komm, komm, komm, komm, komm, komm rein. Ah. Kannst ich muss, ich muss Nein! Egal. Okay, ist tot. Ah. Ähm, ähm, wir müssen... den da hinten. Ja. Ähm, hast du noch eine andere Waffe? Du ein bisschen der die. Nimm, nimm die. nimm die. warte die. Nehm die. Nehm warte Nehm warte Warte, komm mal her, komm mal her mal mal zu. Ich Eigentlich. Sind die irgendwie aus einer Organisation oder so? Ah, eine Bombe! Oder was war das? Egal. Wir müssen. Ah, ah ich muss den Sound machen. Ah? Hast du das? Ja. Du bist du bei Mountain das du okay, ich muss das müssen wir nehmen. machen das kaputt? Auto. Nicht, das ist mein Auto. Oh, das ist Dians. Ja. Dann mache ich mal eben die Generator kaputt. Keine Sorge, ich nicht. kann das reparieren. Ach so. Ein, einfach, einfach hier so ein Schraubenschlüssel drauf. Oh, Schraub. es wird ah, es wird morgens. Boah, haben wir so lange gedancst. Ja. Hm, ich glaube, wir müssen mal wieder zurück, oder? Ja. Komm rein. Ich möchte wieder, ich möchte wieder meine Höhle, meine, meine Zugade Zuhausehöhle. Ja. Komm mit. Warte, warte, warte. Auf möchte ich noch einmal mein Mali Dzug angeben. Mali, Mali, Mali. Okay. Okay, komm. Okay. Du, du musst fahren, weil ich weiß nicht, wie das geht. Okay, okay, okay, komm. Alle, äh, v. Okay, ich wage und zwar über das Auto, aber wir fahren trotzdem. Tschüss you're <laughs>